gestern Nachmittag die ersten Runs gemacht, sogenannten sogenannte Shakedown. Shakedown heißt, man guckt die Treppen und schaut sich die Strecke an und guckt mal, ob das Fahrzeug auseinanderbricht oder nicht und was man tun muss. Die Fahrzeuge sind alle intakt, es gab noch keinen Unfall und es wird sicherlich heute Nachmittag super spannend. Das zweite ist, wir haben heute Nachmittag hier eine Weltpremiere. Wir haben nämlich das neue Generationsfahrzeug. Bevor wir, bevor wir dann jetzt eigentlich in Rennen einschalten, den Nico Roßbach,